Jo, hi und willkommen mein Name ist nero p oh, ich bin mit mario master und wir begrüßen euch zurück zu let's play the forest, the forest. ja forest ja, und mein baumhaus ist fertig Woohoo. geil Dann kommen wir jetzt da hoch so, einfach so sie also, da oben sind wir sicher naja wer weiß das schon Kann man speicher also ich denke mal hier sind also hier können wir können zwar hier nicht speichern doch ja. oh, wirklich? See, können wir wir auch. Können hier wirklich schlafen oh, nice. dann ist das jetzt hier unsere neue basis <lacht> ich glaube nicht dass die hier hochkommen können ich gehe auf erkundungstorb hier ich tu jetzt, jetzt nicht pass mal auf noch ja. 999 Steine. Ja, ich tue jetzt nicht den restlichen ja. Part hier die ganze Zeit zu bringen zu bauen. Ich schaue mich jetzt einfach hier um Vielleicht sehen wir ja. noch irgendwas Geiles. Wir sind mittlerweile an einen Punkt angekommen. Warum möchtest du es erklären? Ja, keine Ahnung, ob das hier noch weitergeht. Ja, weil wir sind jetzt in den, in den kommenden Tagen für halt immer und immer wieder gestorben. Ja. Und die Aufnahmen sind auch nicht so berauschend genau die sind unglaublich am längen gewesen ich weiß nicht wieso aber ja nicht so dolle. ja also ja egal zehn parts machen wir aber noch ja. also wir sind jetzt hier mittlerweile beim zehnten part ja. wir hoffen dass es nächste woche wieder besser wird ja. Gut, aber wir halten euch auf dem laufenden ja kommt aber vollkommen anderes. Mal schauen. Ja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Genau. Warum bin ich blutverströmt? Ich glaube jetzt erstmal mal durch die Gegend der Kunde. Für den Fall, dass das der letzte ihn. Part sein wird, will ich wenigstens noch was hier sehen. Ich glaube mehr als äh, Wald, äh, und, äh, Wald und Wald äh, und noch mehr Wald werden wir sowieso nicht sehen. Ach was. Das ist bestimmt noch was geil ist irgendwo. Ja ein Baum. Gigantischen, dem ich nicht interagieren Baum. kann. Na gut, okay, was wir vielleicht hätte noch machen können, ist, wir hätten vielleicht auch die Höhle erkunden können. Ja. Aber da haben wir so sofort gesagt, nee, das wollen wir nicht. Nee. Weil wir haben ja dieses komische Viech da unten gehört und Aha, haben wir uns Angst in die Hose geschissen ich habe ja so, so viel gesagt als ich das gehört habe so nein nein nein nein nein, nein, nein, nein da geht es nicht runter. vor allen dingen ich glaube noch nicht mal dass wir bereit waren darunter zu gehen ich hm. glaube dafür bräuchte man sogar eine taschenlampe wenn hier ich könnte mal hier hoch da hinten? bist du ich bin ja irgendwo auf so einem steg oder so hier bin, ich, hier bin ich Hier bin ich in Sicherheit. Das wäre.. Hey hey hey, das muss ich sehen. Ich bin ziemlich weit weg, also. Ja, ich. Ich mir Weg. Ich trinke ein bisschen Alkohol. Ich hab ähm ja, schon, Dankeschön. Getrunken habe ich schon Und aha. Und außerdem ich habe noch eine brennende flugzeug -Axt. das heißt also. Na! So höl. Kann ich mal wieder weggehen, ey. Hier ist ein Spalt. Hier. Gehen wir drin. Ein. Hallo? Ich bin jetzt hier gerade in der in der Höhle drin, tatsächlich. Dann komme ich mal da hin Habe ja sonst nichts zu tun gerade. Ja, so. jetzt ja, auch gerade abgauen, natürlich. Hier liegen überall Hände rum, das ist widerlich. Na ja, gut, okay. Es sind auf jeden Fall kein, keine Hände von Einheimischen, das sind wohl, das sind wohl andere Hände. Warte, ich komme. Was zu essen dabei? Hey, ich hab ich hab Stoff gefunden, ganz viel. Oh, oh. oh nein! Oh mein Gott! Ja, verpisst euch! Vielleicht tot. Ja. Ist du! Ich weiß noch nicht mal wo du bist ey. ich sehe deinen namen gar nicht weil ich ja wahrscheinlich in dem spalten bin aber warte ich komm raus hier bin ich und ich bin tot What? jo das ist passiert Ich muss mich wieder waschen. Alles klar. Da mache ich mal und nehme mal kurzen Bad. Und dann ist schon der, der mich hier wieder angreifen kommt, ey. Nicht nach meinem ersten Bad. Ich glaube, diejenige, die ich gerade getötet hat, ich glaube, die habe ich gerade umgebracht. Oh, du bist auch tot? Okay, cool. Ich, ich bin noch am Leben. Ich lebe noch. Also okay. Also mein Schädel ist, mein Rucksack, also oh, das Zeichen ist über deinen Namen gewesen, deswegen. Ach so. Aber Vorsicht da ist noch einer. Vorsicht da kommt einer. Ich weiß. Ich glaube da, dass ich mich so langsam wieder mächtig genug fühle, um es mit jedem aufzunehmen. Fragen? Frag mich nicht, warum ich weiß nicht, wieso. Ich habe ein paar Blumen gegessen. naja also wie gesagt, ich habe gerade einen Felsspalt gesehen, aber ich bin geflohen, weil. Ja. Na naja, also sagen wir mal so. Da kam, kam diese blauen gegen auf mich zu, ey. Ja, Kann man trinken. <lacht> Fisch. Ein Fisch mit einer Axt erledigt. Yeah. Das Wasser, ist, das Wasser ist, nicht, ist nicht tief genug, damit ich. Ähm, da hier siehst du da diesen, diesen Felsspalt. Ja. Da bin ich gerade reingegangen. Dann gehe ich mal da rein und guck, was da los ist. Gut, dann sowieso geil. ob ich jetzt noch sterbe Ich habe das Projekt schon aufgegeben. Du hast es schon aufgegeben? Ja. Deswegen gehe ich ja die ganze Zeit hier auf Erkundung. Ach meinst du mit Hände? Ja. Hier war, hier war so die ein oder andere Hand nicht so war nicht so oh, nett anzusehen Und ich glaube sogar dass hier diese blauen gegner herkommen das müssen wir ja einfach alle erledigen dann spawnen die nicht mehr also mein, ja. ja hier habe ich nur letztens einen abgemurkst was hat ein koffer oh, eine menge stoff ja, den habe ich äh, gemacht. Das, war... das ist ganz schön unheimlich. Wieso <lacht> bei halt Geld? Hey, guck mal, hier liegt jemand. jemand der halbwegs ja? menschlich aussieht noch. Oh ja, die sehen wirklich noch halbwegs menschlich aus. Ich ihr meinen Stock im Hintern. Also weil nur Stoff. Warum ist hier nur Stoff? Ich, oh. Was ist das denn? Oh. Timmy? gerade gerade verdammt laut, ey. Oder oh, dann ihr euch was, glaube ich. Ich kann nicht sehen, ich komme nicht weiter, du stehst mir Weg. Oh, warte. durch mhm. du ruhig, Frau. Ich habe noch. Brauch ich mal Medizin, um mich zu heilen oder irgendwie so was, den kann man nicht mitnehmen, ehrlich. Nee. Ist aber nur Stoff drin. Ah. Au! Oh, ah. wir einfach einen über ey. Ich bin tot. Ja, ich auch. Das sollen wir aufgeben? Ja. Ja. Dann wird das jetzt, äh, dann ist das jetzt unser Ende. Wir beenden ah. dann dieses Part. Ja, komm, ein paar Minuten können wir noch. Ja gut. Ich renne einfach hier ich durch die hab Gegend. Ich habe zwei Tage überlebt. Ich renne einfach hier, guck, ob ich mein oh ja. noch gar Nein, steht fest, also... denke mal, dass ich meine Leiche nicht mehr finden werde. Also... beziehungsweise meinen Rucksack. Ich versuche mal meinen Rucksack wieder zu kriegen. Auch wenn es so unmöglich ist. Na, ich nicht. Ich glaube jetzt einfach hier. In die Gegend. Ach, du bist entkommen? Nee. Du bist also auch gestorben. Ja, ich wurde gewonnen, der kam ja vorm Ecke. Tsch. Dann war ich weg. Ich denke mal, dass wir dann vielleicht nur auf Wien weiterspielen werden. Ja, mal schauen. Ja, genau so läuft. Also... Also wenn er weiter so läuft, was wäre Minecraft nie passiert? Im Minecraft wäre uns das niemals passiert. Es genau. könnte schlimmer sein. Stell dir vor, es wären überall Dinosaurier. Wie im ersten Kommentar, im ersten Part. Ja. Hallo oder stell, stell dir vor. Oh, wir wären, wären einfach so im Wald und hätten eine große Nase. Okay, das ist das Ende. Ach, war noch lange nicht. Wie jetzt? Und vergiss nicht, wir sind ein Club. Danilo läuft noch weiter im Dunkeln. Ich laufe, ich laufe gerade noch mal durch die Höhle. Und ich habe es nicht geschafft, ich bin tot. Ja. Die da die da sind. Hm? Wisst ihr was? Ich folge aber den <lacht> Ja. Machen wir einfach noch bis 18 Uhr. Es sind noch vier Minuten. <lacht> Es war eine Pummen schöne zeit wird. aber <lacht> es war eine schöne zeit aber irgendwann muss es auch einfach mal zu ende gehen es sind dann halt immer immerhin zehn unterhaltsame Parts. Oh, aber da bin ich denn hier gefunden das ist eine kleine hütte Was ist das? Kleine hütte oh, sind wir äh, sind überall dings container container <lacht> Warum bist du so weit weg <lacht> ja. <lacht> Außer es ist es dunkel und gruselig. Ich habe <lacht> eine Leiterplatte gesagt. Ja, eine Leiterplatte? Ich hätte auch eine. Gehst du nach Hause in den aus. Geht's hier runter oder ist das Wasser? Nee, das ist Wasser. Ja, ich starre jetzt auf, auf, jetzt auf den Mond Ich denke über, über mein Leben nach. Warum bin ich hier? Wollte ich wirklich den kleinen Timmy retten? Nicht wirklich. Ah! <lacht> was ist überhaupt? Was steht überhaupt? überhaupt? Äh, Findet Timmy? Bauer, bauer den Lager. Binde und koche Essen, baue Verteidigungsanlagen, finde einen Weg, länger unter Wasser zu bleiben, finde die vermissten Flugzeugpassagiere und erkunde die Wasserhöhle. Das war nur unter Wasserhöhle gewesen. Tja, das können wir uns wohl abschmecken. Wir sind alle verloren. Wir haben noch zwei Minuten. Komm wieder zurück, falls es Ich gehe jetzt einfach weiter. Jemand findet ihr? auf so einem Berg zu, glaube ich. Ich sehe es nicht. Sehr dunkel. Da sind eine Menge Leute. Okay. Oh, ist tot. Ich könnte mal hier hoch. Ich habe mich selbst getötet. <lacht> ich bin einfach die Klippe runtergesprungen. Ich, Ach, ich bin ja nicht ich ich habe hier bin in Sicherheit. Wenn die nicht klettern können, bin ich hier oben in Sicherheit. Ich bin auf so einem kleinen Steg jetzt. Ah. Ja, immerhin, immerhin bist du in Sicherheit. Naja, die können die hochklettern, glaube ich. Weiß ich nicht. <lacht> Tun wir mal einfach so, als bin ich in Sicherheit. Lass dich doch einfach töten, ey. Nee, du mach du halt. eh keine <lacht> ich mach mein Licht aus, jetzt sehen wir mich ja.. Wir ich weiß, was ich we noch mache. Eine Sache Eine wäre, ich muss ich, muss ich zur Küste. <lacht> Küste. Ich höre dich doppelt. Oh nein! Oh nein. So. so, geht's, geht's hier hin, hin. Eine letzte Sache Ins Wasser. Oder auch nicht. Nein. Mein Gott, der hat mich nicht mehr ins Wasser hier. Reinpacken können, ne? dann dann ist es ist das es war, war eine ein kurze Zeit aber es war eine witzige Zeit ja, kann man ja mal machen Spielt nur weil ja. ich wie viel hat es gekostet 11 euro irgendwie so was ja 11 12 euro ich habe es auch million, ja. also das war's mit the forest wir sagen danke fürs dabei sein es waren zehn lustige parts aber irgendwann sind wir es einfach an einem punkt angekommen wo es einfach nicht mehr gegen. Also bis dann. Ciao. Ciao, ciao.